Das Abmischen von Musik und Autofahren sind ein kleines bisschen vergleichbar. Bei beiden braucht man wirklich viel Übung, um sie gut zu beherrschen. Und bei beiden hat man auch frühestens nach sieben Jahren jede Situation und jedes Problem mindestens einmal gehabt. Um diese Lernkurve und diese Lernstrecke für dich aber ein kleines bisschen kürzer zu gestalten, verrate ich dir heute einfach mal drei wichtige Dinge, die ich bei meinem letzten Mix noch gelernt habe. Und damit es bei diesen dreien nicht bleibt, lade ich dich auch noch recht herzlich, ein, mitzumachen bei der Drei-Dinge-Challenge. Wenn du also wissen willst, was ich bei meinem letzten Mix noch gelernt habe und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 Ach, und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir in mittlerweile über 500 Videos jede Menge Tipps und Tricks verrate, die dafür sorgen sollen, dass deine Musik demnächst noch größer, besser und professioneller klingt. Aber ich möchte dich mit diesem Kanal, mit dem Recording-Blog natürlich auch inspirieren und an meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und deswegen schauen wir uns heute einfach mal drei Dinge, drei wichtige Dinge aus meinem letzten Mix an, die mir aufgefallen sind und die mir dabei geholfen haben, meinen Mix noch besser klingen zu lassen. Da der Recording-Blog aber natürlich keine Heimannstraße nur von mir zu dir ist, lade ich dich auch recht herzlich ein, heute einfach mal unter dem Hashtag Drei-Dinge-Challenge mitzumachen und unten in die Kommentare deine Erfahrungen reinzuschreiben. Schreib also mit dem Hashtag Drei-Dinge-Challenge unten mal drei Dinge in die Kommentare, die dir bei deinem letzten Mix geholfen haben, aufgefallen sind oder zumindest dafür gesorgt haben, dass es besser klingt. Und dann können wir hier ein schönes kleines Sammelsurium an jede Menge Tipps und Tricks unter dem Video zusammenfassen und vielleicht kann ich ja das ein oder andere noch aufgreifen und demnächst mal ein Video dazu machen. So nach dem Motto Peter, Kai oder der Uwe haben mir diesen Trick verraten und den möchte ich dir jetzt mal, die Problemlösung möchte ich dir jetzt mal in diesem Video zeigen. Wäre doch eine schöne Geschichte, wenn wir das hier mal zusammenfassen könnten. Wenn du also hast, Bock hast mitzumachen bei der ganzen Sache, bei der Drei-Dinge-Challenge und dir dieses Video noch gefallen sollte, dann würde ich mich freuen, wenn du mir es zeigst über einen Daumen nach oben. Und wenn es dir nicht gefallen sollte, dann mach eben nicht mit und drück zweimal auf Daumen nach unten und hier auf das nächste Video. Aber wir gucken uns gleich mal in der Session an, welche drei Dinge ich da eigentlich gemacht habe, um meinen Song noch besser klingen zu lassen. Das erste Thema ist Phase ist ein a ah. noch wenn du dich in deinem Mix schon mal gefragt haben solltest, warum dein Bass oder deine Bassdrum untenrum nicht fetter werden will, obwohl du mit dem Equalizer schon jede Menge reingedreht hast, dann kann das durchaus daran liegen, dass bei einem der Signale die Phasenlage verrutscht ist. Vor allem bei Instrumenten, die mit zwei Mikrofonen aufgenommen werden. Das sind üblicherweise zum Beispiel eine Bassdrum, aber auch Gitarrenverstärker oder Bass oder Snare. Das sind alles äh, Quellen, die mit zwei oder mehr Mikrofonen aufgenommen werden können. Und da kann es durchaus passieren, dass bei dem einen, äh, bei der einen Aufnahme im Verhältnis zur anderen so ein bisschen die Phasenlage verrutscht ist und dann die sich vor allem im Bassbereich gegenseitig aus. Da kannst du mit dem Equalizer reindrehen, was du möchtest. Es kann aber auch passieren, wenn du nicht mit solchen Instrumenten arbeitest, aber vielleicht deinen Bass zum Beispiel auf einer Spur hast und die noch mal duplizierst, um sie parallel noch mal auf einer weiteren Spur zu bearbeiten, kann es auch passieren, dass eins der Plugins, die du auf dem einzelnen, auf den einzelnen Kanälen benutzt, dass das vielleicht so ein bisschen die Phasenlage verschiebt und dass die sich dann auch gegenseitig auslöschen können. Das kann durch äh, mangelhaften Latenzausgleich zum, passieren, zum Beispiel passieren, kann aber auch passieren, wenn du bei einem Equalizer zum Beispiel einen Low-Cut-Filter benutzt, der auch ein bisschen die Phasenlage verrutschen kann. Und äh, dann führt es auch dazu, dass der Bass mit diesen beiden Spuren, wenn die sich wieder ergänzen, dass der einfach nicht fetter wird und sich die Bässe rum auslöschen. Das Identifizieren von diesem Problem ist relativ einfach. Und wie das genau geht und wie das vor allem aussehen kann mit der Phasenlage, das schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Also los geht's. Üblicherweise fange ich einen Mix in einem Refrain an. Das heißt, ich suche mir einen Refrain, wo schon möglichst viele von den Instrumenten, die im Mix vorkommen, äh, gleichzeitig spielen. Und dann starte ich meinen Mix an genau dieser Stelle, weil dann brauche ich später an anderen Stellen nur noch einzelne Instrumente hinzumischen, habe aber für den Refrain schon mal den perfekten Sound gemischt. Und dann starte ich meinen Mix normalerweise mit der Bassdrum. Und wenn man die Bassdrum so vorliegen hat wie hier in diesem Mix, dass zwei Mikrofone aufgenommen haben, diesen Sound von der Bassdrum, dann checke ich natürlich als erstes mal die Phasenlage von diesen beiden Spuren. Und das mache ich einfach, indem ich hier reinzoome und einfach mal gucke, wie sich die Wellenform hier verhält von den beiden. Und wenn ich hier zum Beispiel einen Schlag sehe und den mal reinzoome, dann siehst du, dass hier an der Stelle alles gut ist, dass hier die Phasenlage von dem einen Signal, dass hier die Phase nach oben läuft die Wellenform und dann nach unten unterhalb von diesem Nullpunkt und hier unten drunter ist es ähnlich. Es läuft also parallel und dementsprechend gibt es da keine großartige Phasenverschiebung. Man hätte hier noch ein bisschen eingreifen können, aber da es ja hauptsächlich um den Sound geht, habe ich den überprüft und der hat herausgestellt, dass die Bassdrum so gut klingt. Dann habe ich sie weiter bearbeitet, alles fertig gemacht, auch diesen Refrain gemischt und irgendwann den Rest des Songs dann auch gemischt. Und wir hören mal kurz rein, wie es hier am Anfang klingt. Jump Solo. Fett, drückt unten rum alles vom Feinsten. Wie gesagt, der Mix schreitet voran. Ich habe diesen Refrain gemischt, muss dann natürlich auch andere Teile des Songs mischen und komme dann auch irgendwann an den Anfang des Songs und spiele das Ganze mal ab. Wir machen mal den Loop aus und wir gehen mal an den Anfang und ich spiele mal den Anfang jetzt ab. Ich bin mal gespannt, ob dir auffällt, was passiert ist. Ich mach's nochmal. Bass Jump Solo. Ich denke, hm? Na nun. Irgendwas stimmt nicht. Habe ich die Bassdrum falsch gemischt, habe ich irgendwie einen Fehler gemacht, ist mir was ausgerutscht oder sonst was irgendwie und habe gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hatte doch eigentlich eine fette Bassdrum gemischt und auch gar nicht weiter darüber nachgedacht, weil ich hatte ja schließlich schon die Phasenlage vom Signal überprüft. Also dementsprechend war ja eigentlich alles gut. Beide Signale waren in Phase und dementsprechend gab es da keine Auslöschung. Dann habe ich gedreht, Equalizer, sonst was geschoben, nichts ist passiert, bis ich auf die Idee gekommen bin, doch nochmal in die Signale reinzugucken. Und ich zoome mal hier ganz am Anfang in die Bassdrum rein. Wir gucken mal, was hier passiert ist. Und wie du hier siehst, ist an dieser Stelle plötzlich das Signal komplett verrutscht. Das heißt, hier läuft das Signal unterhalb der Linie und hier oberhalb. Mit anderen Worten, diese beiden Signale löschen sich gegenseitig im Bassbereich aus. Und deswegen klingt die Bassdrum am Anfang nicht so fett, wie sie eigentlich in meinem letzten Refrain geklungen hat. habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Habe dann noch mal ein bisschen später geguckt. Ich gehe mal acht Akte nach weiter nach hinten und hier. Wie du hier sehen kannst, hier ist die Phase in Ordnung. Mit anderen Worten, anscheinend scheint bei der Aufnahme irgendwas schiefgegangen zu sein bei diesen Spuren. Irgendwo auf der Strecke ist hier was schiefgegangen und die Phase von einem Signal ist verrutscht. Die Lösung war dann natürlich relativ einfach. Ich habe dann hier herausgefunden, hier bei Takt 9 ist es noch okay und dann gucken wir mal weiter. Dann kommt eine relativ lange Stille, wo hier nicht gespielt wird und dann bei Numero 11 ist es dann ist es dann wieder in Ordnung, in Phase. Also musste ich im Prinzip hier nur an dieser einen Stelle mal schneiden. Machen wir mal hier bei Numero 10 und habe dann einfach die Spur hier dupliziert. Das geht hier beim, äh, bei Logic, geht das mit Kommando D, wird die Spur dupliziert, wird also genauso angelegt, wie sie vorher gewesen ist, habe den ersten Teil einfach runterkopiert auf die andere Spur und dann in diese neu geschaffene Spur, die ich mal hier Phase nenne. Habe ich dann einfach hier ein Gain-Plugin reingeladen. Können wir hier mal reinladen. Bei Logic ist das das Gain-Plugin und da kann man dann hier einfach die Phase drehen von dem Signal. Und damit dementsprechend ist jetzt auf diesem Parallel, auf diesem zweiten Kanal, wo ich dann nur diesen einen Schnipsel drauf gepackt habe, die Phase jetzt auch richtig. Und jetzt klingt die Bassjump auch von Anfang an fett. Mieser Fehler. Also ich habe wirklich lange gedreht, aber solche Sachen können natürlich passieren bei der Aufnahme. Es kann aber auch durchaus passieren, wenn du zum Beispiel einen Bass hast, eine Bassspur und du möchtest die parallel auf zwei Spuren gleichzeitig bearbeiten. Und da kann es durchaus passieren, wenn wir hier mal den Bass hier anschauen, den ich hier habe. Da habe ich einfach mal die Spur hier dupliziert und die auf beiden Spuren parallel bearbeitet. Der eine ist Bass und der andere ist Bass breiter und habe da jede Menge Plugins draufgeladen. Es kann durchaus auch passieren, dass das ein oder andere Plugin auf einer Spur die Phasenlage ein bisschen verschiebt. Und dann kann, kann das passieren, dass wir das Gegenteil erreichen von dem, was du eigentlich haben wolltest. Du wolltest, dass dein Bass fetter wird, stattdessen sorgt diese Phasenauslöschung dafür, dass der Bass dünner wird. Es lohnt sich also hier auch da mal, wenn du deinen Bass fertig bearbeitet hast und er wird und wird nicht fetter, einfach mal auf eine von den beiden Spuren auch das Gain Plugin draufzuladen oder ein Plugin, mit dem du halt die Phasenlage verändern kannst und einfach mal hier dann die Phase zu ändern. In diesem Fall ist das ein stereo Dann hier einfach mal die Phase ändern und mal hören, ob der Bass dann wieder fetter wird. Wenn ja, hast du den Übeltäter gefunden und kannst endlich im Mix weitermachen und brauchst dich nicht mit unendlich viel Equalizer auseinandersetzen, der sowieso nichts hilft. Also, Phase ist ein A-Loch. Wenn immer die Sonne scheinen würde, da wüsste man ja nie, wie gut es einem geht. Erst wenn man eine längere Phase von Kälte und Nässe hat, weiß man tolles Sommerwetter zu schätzen. Und so ist es an einem guten Mix auch. Wenn du dafür sorgen möchtest, dass etwas groß und breit klingt, dann musst du natürlich dafür sorgen, dass es vorher etwas schmaler und kleiner klingt. Da kann man zum einen mit der Lautstärke arbeiten, aber auch mit dem Stereopanorama. Und wie das genau aussehen kann und womit ich dich dann inspirieren möchte, deinen Mix nochmal zu überarbeiten, das schauen wir uns jetzt mal in der Session an. Wahrnehmbare Kontraste sorgen also dafür, dass wir verschiedene Songteile sauber voneinander akustisch trennen können und auch dem Zuhörer klar machen können, hey, der Teil ist groß und fett und der andere ist ein bisschen kleiner. Das heißt, der eine ist vielleicht ein bisschen wichtiger und soll ich mehr an die Hand nehmen. Und wir können mal kurz reinhören, wie mir das an dieser Stelle gelungen ist. Hier, wir kommen aus dem Refrain und gehen in die erste Strophe rein. Prinzipiell okay, wir kommen also aus dem Refrain, der klingt groß und breit und dann geht es ein bisschen kleiner und ich habe auch die Gitarren hier zum Beispiel im Panorama nicht so ganz weit auseinander geschoben, sodass alles ein bisschen kleiner wird. Der Kontrast war mir aber einfach noch nicht groß genug und dementsprechend bin ich rigoros vorgegangen und habe einfach mal dafür gesorgt, dass ich die eine Gitarre hier auf Mono geschaltet habe, nämlich Mono in die Mitte und dass ich die zweite Gitarre einfach genommen habe und hier mit dem Mute Schalter einfach mal ausgemacht habe. Das heißt, ich habe aus zwei Gitarren, die vielleicht nicht ganz so breit im Stereo Panorama spielen, einfach nur noch eine Gitarre gemacht und die Mono in der Mitte spielen lassen. Die habe ich dann dafür ein bisschen lauter gemacht, habe die dann hier, was weiß ich, 3 dB hochgeschoben, weil wir haben ja schließlich eine Spur komplett weggenommen. Und jetzt hören wir uns den Kontrast nochmal an, wenn das Ganze aus dem fetten Stereo ins, große, ins kleine Mono reinfällt. Jetzt klingt es so. Der Kontrast ist also noch größer geworden und die Chance, die mir das bietet, ist natürlich, dass ich dann hinten raus zum nächsten Refrain auch deutlich mehr steigern kann. Und wir hören uns mal die ganze Passage an, wo du dann wirklich den Weg verfolgen kannst, wenn ich Stück für Stück das Stereopanorama wieder größer mache, Instrumente hinzuaddiere und dann die Rampe baue, um in den letzten Refrain reinzukommen. Also das ganze Stück nochmal mit der kompletten Reise durch die große stereo welt Und so siehst du, dass dieser mono den ich jetzt gerade gebaut habe, doch nochmal dafür gesorgt hat, dass der Kontrast noch größer wird, mir noch mehr Möglichkeiten zum Steigern gibt und dafür sorgt, dass die Teile noch klarer voneinander zu trennen sind. Mono für größeres Stereo. Nur weil man eine Riesenmenge an Spuren zur Verfügung hat, heißt das ja noch lange nicht, dass man sie alle im Mix einsetzen muss. Speziell, wenn du den Song selber aufgenommen hast, dann hat man natürlich alles aufgenommen, jede Idee aufgenommen, die er Mann wirklich hatte und möchte natürlich auch alles in seinem Mix unterbringen. Aber die Kunst des Weglassens ist auch eine große und die funktioniert sogar ohne zusätzliches Geld und ohne zusätzliche Plugins. Mach dir also einfach mal den Spaß, am Ende eines Mixes einfach mal das ein oder andere Instrument zu muten, um zu gucken, ob das dann irgendeinen Einfluss auf deinen Mix hat. Verändert sich der Sound? Fällt es überhaupt auf, dass es weg ist und wenn der Sound sich verändert, zum Besseren oder zum Schlechteren. Zum Besseren, dann kannst du es besser weglassen, zum Schlechteren, dann regelst du es wieder zurück und versuchst dein Glück mit einem anderen Track. Und wenn du dann alle einmal durchgecheckt hast und feststellst, so jetzt habe ich einiges weggenommen, ist dein Mix wahrscheinlich auch aufgeräumter und klingt etwas klarer und besser als vorher. Beispielgefällig, schauen wir uns jetzt in der Session an. Also los geht's. Die Schere ansetzen, also Sachen wegzulassen, die man mühsam eingespielt hat, ist eine der schwierigsten Aufgaben, aber es kann durchaus auch eine der lohnenswerten. Sachen sein. So wie man also am Anfang durchaus mit Mono-Stereo-Sachen arbeiten kann und da verschiedene Kontraste erarbeiten kann, muss man am Ende des Tages sein Arrangement auch nochmal überdenken und denken, ob wirklich jede Spur auch gebraucht wird, die man reingemischt hat. Wir sind hier im letzten Refrain zum Beispiel und mir waren die Gitarren hier ein kleines bisschen zu mumpfig. Und wenn man hier mal durchzählt, zwei, vier, sechs, acht, zehn Gitarren spielen hier, plus ein Synthesizer, jetzt also richtig was los. Alles spielt gleichzeitig. Und wir hören mal kurz rein. Richtig viel los. Letzter Refrain. Natürlich alles ist fast erlaubt, alles darf gleichzeitig spielen. Aber wir waren die Gitarren an dieser Stelle ein bisschen zu mumpfig. Und ich habe schon überlegt, ob ich einen Equalizer nehmen soll, um alle Gitarren zusammen auf ihrem Bus ein bisschen schmaler zu gestalten. Aber dann habe ich gedacht, naja, das passiert ja dann auch im Rest des Mixes, was also nicht ganz so gut wäre. Wie wäre es denn zum Beispiel mit weglassen? Ich habe mich also erinnert, dass ich eine der Gitarren, die ich hier eingespielt habe, dass die wie folgt klingt. Die ist dafür da, dass sie richtig fett macht. Die lässt einen Akkord stehen, die macht das ganze Feld breit und die soll wie so ein Pad von einem Synthesizer dafür sorgen, dass ich immer einen fetten, runden Teppich unten drunter habe. Aber wenn zehn Gitarren gleichzeitig spielen, dann kann es auch durchaus zu viel sein. Also habe ich folgendes gemacht. Ich habe die einfach mal gemutet an der Stelle, um einfach mal zu hören, was passiert. Und das wäre mein Tipp. Nimm einfach mal dein Arrangement und mute einfach mal die ein oder andere Spur und guck mal, was passiert. Und in diesem Fall ist es, ich markiere dir das, wann es an und aus ist. Falls du es nicht hören solltest, sorgt es tatsächlich dafür, das Weglassen dieser einen Spur dass ich gar keinen Equalizer brauche, weil es insgesamt äh, untenrum ein bisschen aufgeräumter und klarer klingt und deswegen dafür sorgen konnte, dass ich zumindest an dieser Stelle diese Spur muten könnte. Wir hören mal kurz rein. Erkenntnis, es muss nicht immer alles gleichzeitig spielen, nur weil man es aufgenommen hat. Also gönn dir den Luxus, einfach mal Spuren wegzulassen oder vielleicht an- und auszuschalten, um einfach mal zu gucken, ob das was deinem Arrangement bringt, ob es vielleicht sogar klarer und aufgeräumter klingt oder ob dem Song dann was fehlt. Wenn was fehlt, dann ist die Spur wichtig. Wenn nichts fehlt oder wenn es sogar aufgeräumter wird, dann kannst du sie zumindest an der Stelle weglassen. Mein Tipp Nummer drei, Schere ansetzen tut weh, aber hilft. Drei Dinge, die mir in meinem letzten Mix geholfen haben, dafür zu sorgen, dass dieser Mix noch besser klingt. Schreib jetzt auch deine drei Dinge unter dem Hashtag DreiDingeChallenge unten in die Kommentare und ich bin sehr gespannt, von dir zu lesen und auch von dir zu lernen. Und vielleicht gibt gibt's ja demnächst auch schon ein Video, was sich auf deinen Tipp dann bezieht. Könnte ja spannend werden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Schreiben, viel Spaß beim Mitmachen. Bedanke mich auch für deine Mithilfe und wir sehen uns die Tage wieder zu einem weiteren Video im Recording Blog und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yesu! <lacht>